Tepi mit unsere Kolleginnen und Kollegen, wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins Jahr 2021. From all of us, von ZEPIMED, all our colleagues, I wish you a Merry Christmas and a Happy New Year 2021.